So, ein herzliches Willkommen von den Motorsportfreunden Olching. Das Wetter hat es doch noch geschafft, uns ein paar Sonnenstrahlen zu gönnen. Auf jeden Fall auch ein herzliches Grüß Gott an den ersten Bürgermeister, den Herrn Mack. Ja, liebe Motorsportfreunde, liebe Oldtimer-Freunde, ein herzliches Willkommen auch im Namen der Stadt Olching. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung zum zweiten Mal hier auf Volksplatz durchgeführt wird. Ich möchte mich bedanken, weil eine solche Veranstaltung bedeutet nämlich unglaublich viel Arbeit und Engagement und das Ganze natürlich ehrenamtlich, nur für die Sache, also ganz herzliches Dankeschön an dich und deine gesamte Mannschaft, an die Motorsportfreunde, alle die das organisiert haben, damit wir heute hier so einen wunderbaren Tag erleben. So, genug gequatscht, wir wollen die erste Fahrzeugpräsentation starten. Vielen Dankeschön an die Vorstandschaft und an alle Funktionäre der Motorsportfreunde, die mit mir das Ganze hier durchziehen und das überhaupt erst ermöglichen.